Pass mal auf jetzt. Das ist so ziemlich die heftigste Party dieses Jahr. Mega geil. Komischer Sound, aber mega geile Leute. Alles Gute zum Abschluss. Echt so gut. Ist geil hier auf jeden Fall. Also mega. Mehr geht ja gar nicht. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ist jetzt mein erster Absolvia dabei. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Ich bin immer noch total geflasht. It's a dream, sag ich nur. It's a dream. Ich komm wieder. Herr Atlantik, das der Name, dass wir hier unsere Absolute feiern dürfen, ist glaube ich das, äh, das Highlight, was diesem Studium die Krone aufsetzt. Also ich finde die Stimmung jetzt sehr, sehr schön und ich war zu Tränen berührt von der wunderschönen Atmosphäre. Wenn wir uns hier jetzt umschauen könnten, vielleicht können Sie einmal rumschwenken. Okay. Dann bin ich sehr stolz darauf, dass meine Studierenden bei mir Projektmanagement gelernt haben. Ich glaube, das haben sie toll gemacht. Vielen Dank. Tolles Buffet, super Auswahl. Ich schlag zu. Wie zu viel Auswahl, super lecker. Gut, dass ich vorher ganz viel Sport gemacht habe. Das war ein super toller Abend. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Wir schöne mit ganz, ganz vielen Leuten. Du hattest eine unglaublich schöne Zeit. Ich glaubt gar nicht, wie mir das bedeutet. Und Im Endeffekt spricht es doch wieder für unser Semester. Das Dieser Zusammenhang ist ein Mar